Diese Meditation ist eine Krafttier-Meditation für dein Vertrauen. Finde nun einen Platz, an dem du die nächsten Minuten ganz ungestört sein kannst und der sich geborgen und sicher für dich anfühlt. Du kannst diese Meditation im Sitzen oder im Liegen anhören, wie es für dich gerade angenehmer ist. Wenn du sie im Liegen anhörst, dann finde nun einen Platz, wo du dich richtig gut ausstrecken kannst. Wenn du möchtest, dann nimm dir noch eine Decke und mach es dir auf deiner Unterlage gemütlich. Solltest du die Meditation im Sitzen machen, dann achte bitte darauf, in einer ganz aufrechten Position zu sein deine Wirbelsäule gerade zu halten, damit die Energie durch deinen Körper wirklich fließen kann. Spür nochmal nach, ob du an deiner Position etwas verändern möchtest und lass dann deine Augen zugehen. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und lass mit der Ausatmung alles los, was du jetzt gerade nicht brauchst. Stelle vor, dass mit deinem Atem alles gehen darf, was gerade schwer war dich vielleicht unruhig gemacht hat, was deinen Verstand kreisen hat lassen. Stelle dir vor, dass nun alles abfließen darf mit deinem Ausatmen. Nur mit jeder Ausatmung spürst du, wie du tiefer auf die Unterlage sinkst, auf der du gerade sitzt oder liegst. Du spürst, wie du schwerer wirst und gleichzeitig ruhiger. Wie nicht nur dein Körper zur Ruhe kommt, sondern auch dein Geist. Auch wenn es noch Gedanken gibt, die vorbeiziehen. Dann lass sie da sein, ohne ihnen zu große Aufmerksamkeit zu schenken. Und fokussiere dich einfach immer wieder ganz bewusst auf deine Atmung. Und dann stell dir in deinem Herzbereich eine Lichtkugel vor. Ein Licht in deiner liebsten Farbe. Warm, hell. Stelle vor, dass du mit jedem Atemzug dieses Licht in deinem Herzbereich größer werden lassen kannst, dass es sich ausbreitet in dir, in deinem Körper und über deinen Körper hinweg. Stelle vor, dass du in dieses Licht richtig eingehüllt bist als würde es dich von Kopf bis Fuß umgeben, sanft, liebevoll und ganz weich. Lass dich von diesem Licht tragen und schützen und spüre, wie sich dein Körper in diesem Licht immer tiefer und tiefer entspannen kann, du wirklich schwer wirst und alles in dir ruhig wird und still. In diesem Moment der Stille lade ich dich auf eine Reise ein, eine Reise zu deinem ganz persönlichen Vertrauenskraft hier. Und für diese Reise stelle nun vor deinem inneren Auge vor, dass du an einem deiner liebsten Kraftplätze stehst. Das kann ein Platz in der Natur sein oder in einem Gebäude. Kann ein Platz sein, den du bereits kennst oder ein Ort, der ganz neu für dich ist. Was immer da auftaucht, nimm es wahr und wichtig, ohne es verstehen zu müssen. Und dann sieh dich an diesem Kraftort einfach mal um. Sieh die Farben um dich herum. Das Licht. Nimm wahr, ob du Töne oder Klänge vernehmen kannst, Gerüche. Spüre, ob du Empfindungen an diesem Ort hast. Ob es etwas gibt, das dich ganz in deinem Band zieht. Komm einfach mal ganz an diesem Kraftort an, mit all deinen Sinnen, all deinem Sein und lass diesen Ort auf dein ganzes System wirken, vom Kopf bis Fuß. Und dann mach dich auf den Weg, den Raum dort ganz zu erkunden. Du gehst los und du siehst etwas entfernt, schon dass sich etwas bewegt. Du gehst näher. Und dann erkennst du auch schon die Umrisse. Als du noch ein bisschen näher kommst, erkennst du dein persönliches Krafttier. Es ist an deinen Kraftort gekommen, um gemeinsam mit dir das Vertrauen in dir und in dich zu stärken. Sieh es dir mal ganz genau an, dein Krafttier. Schau mal, ob du es bereits kennst, ob es dir vertraut ist oder ob es das erste Mal für dich gekommen ist. Spür, wie es dir geht, wenn du deinem Krafttier da gegenüber sitzt oder stehst. Und das Krafttier spricht zu dir. Es sagt dir, ich bin für dich da. Ich bin da, damit du endlich wieder ganz vertrauen kannst. Ich bin für dich da, damit du in dich endlich das Vertrauen hast, das du verdienst. Ich helfe dir dabei, all deine Zweifel über Bord zu werfen und endlich wahrhaftig an dich selbst zu glauben, an deine Stärke, an deine Kraft, an deine Schönheit, an deine Vollkommenheit, an deine wunderschöne Seele. Und vielleicht gibt es jetzt etwas, das du dein Krafttier fragen möchtest, dann kannst du das nun tun. Du kannst deinem Krafttier jede Frage stellen, die dich vielleicht schon lange beschäftigt, auf die du noch nie eine Antwort gefunden hast. Wie zum Beispiel, warum fällt es mir so schwer zu vertrauen? Dein Krafttier ist ganz für dich da, es hat all die Antworten, die du brauchst. Stell ihm ruhig deine Fragen, hab keine Angst. Es will nur dein Bestes und es ist ganz in Liebe für dich da. Das dann bitte dein Krafttier nun, dass es dir ein Zeichen gibt, ein Symbol für das Vertrauen in dich. Ein Symbol, das dich in deinem Alltag immer wieder, jeden Tag, jeden Moment daran erinnert, dass du dir selbst vertrauen darfst. Es kann ein Symbol sein, ein Gegenstand, eine Farbe oder auch ein Körperbereich, den du besonders wahrnehmen darfst. Bitte dein Kraft dir einfach darum, dir nun etwas zu zeigen, das dich immer wieder daran erinnert. Wenn du noch etwas wissen möchtest von deinem Krafttier oder um ganz konkrete Unterstützung bittest, dann tu dies jetzt. Es ist für dich da. Es ist dein persönliches Krafttier für dein Vertrauen. Sprich deine Bitten ganz klar aus. deine Bedürfnisse und Wünsche. Dein Krafttier ist dafür da, dich genau dabei zu unterstützen, liebevoll, sanft und mit viel Klarheit. Und dann lädt dich das Krafttier ein, Ganz sanft deine Hände auf es aufzulegen. Es lädt dich ein, es zu berühren. Ganz achtsam, liebevoll. Schau mal, ob du dem nachkommen möchtest. Denn es möchte dir diese Vertrauensenergie, auch über deinen Körper schenken. So dass du spüren darfst, wie sich dieses Vertrauen anfühlt, wenn es durch dich durchfließt. Und vielleicht kannst du es schon spüren, diese Energie, die Energie von Vertrauen. Diese Energie, die jetzt von deinem Kraft dir ausgeht, die zu dir gehört. Diese Energie von Vertrauen, die du in dir wieder aktivieren darfst, zum Fließen bringen darfst. Nun so lass diese Energie von Vertrauen wirklich durch dich durchfließen. Durch deine Hände und Arme in deine Schultern. Deinen ganzen Brustkorb, durch deinen Hals bis hinauf in deinen Kopf und dann die Wirbelsäule hinunter in deinen Rücken, deinen Bauch, dein Becken, dein Gesäß, durch deine Beine hindurch, bis hinunter in die Füße zu deinen Fußsohlen und in alle Zehen. Ich spüre, dass dich dieses Vertrauen von Kopf bis Fuß durchfließt und immer stärker wird. Ich spüre diese Energie in dir. Krafttier möchte dir sagen, dass es immer für dich da ist, um dich an dein Vertrauen zu erinnern. Du brauchst es nur zu rufen. In jedem Moment, in dem du in die Stille gehst, kann es, die, kann es sich dir offenbaren und ganz für dich da sein. Wenn du magst, dann bedank dich jetzt bei deinem persönlichen Vertrauenskraft hier, dass es sich dir heute gezeigt hat, dich beschenkt hat und dass es immer für dich da ist, wenn du es brauchst. Danke, danke, danke. Und bedank dich auch bei dir selbst, für den Mut, deinem Kraft hier zu begegnen, für den Mut, diese Energie des Vertrauens in dir wieder zu aktivieren und fließen zu lassen. Und wisse, dass diese Energie jetzt weiter zirkulieren kann und in dir fließen kann, auch wenn du deine Fantasiereise für heute beendest. In deinem Körper bleibt diese Energie aufrecht und mit deinem Symbol oder Zeichen, das dir dein Krafttier geschenkt hat, kannst du sie immer wieder aufs Neue aktivieren. Dann nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch hinein, spür mal nach, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und dann verabschiede dich für heute von deinem Krafttier in dem Wissen, dass du ihm jederzeit wieder begegnen kannst. Verabschiede dich auch von deinem Kraftplatz. Auch er steht dir jederzeit zur Verfügung, wann immer du ihn brauchst. Und dann mach dich bereit, dass du langsam wieder zurückkommst ins Hier und Jetzt. Aktiviere deinen Körper durch ein paar tiefe Atemzüge. Spür nach, was dich verändert hat. Spür die Energie, die gerade da ist. Wenn du möchtest, dann beginn dich auch zu strecken, zu regeln, zu bewegen Atme nochmal ganz tief ein und aus und lass dann deine Augen in deinem Tempo wieder aufgehen, um erfrischt und voller Vertrauen ganz hier anzukommen. Schön, dass du da bist.